Hallo, falls du in der Region Brandenburg-Berlin dich befindest oder dorthin fahren planst, dann äh, es wäre ganz hilfreich, dass ich dir zeige, wie kannst du ein Brandenburg-Berlin-Ticket kaufen. Was das bedeutet, das bedeutet, das ist ein Ticket, die kostet äh, 33 Euro bzw. 25 Euro und damit kannst du den ganzen Tag mit deiner Familie oder Freunden mit dem ähm, Nahverkehr fahren. Also es gibt äh, zwei Klassen, natürlich erste und zweite. Du kannst jetzt den Preis sehen. Es gilt bis zu fünf Personen. Und du kannst äh, Nahverkehrszügen und weitere Verkehrsmittel in Brandenburg und Berlin nutzen. Auch es gibt noch ein, einige ausgewählte Streckenabschnitte. Und äh, die Brandenburg-Berlin-Ticket gilt ab 9 bis 3 Uhr morgen. Ab 18 bis 7 Uhr musst du Berlin-Ticket nacht kaufen. Und natürlich kostenfrei äh, bis zu drei Kinder um bis 14 Jahre. Also gehen wir sofort dann ähm, ein Beispiel zu sehen. Äh, zum Beispiel wählen wir Brandenburg Berlin Ticket, heutige Datum, zweite Klasse und zur Buchung. Dann öffnet sich, ähm, öffnet sich ein Formular, das wir mit unseren Daten ausfüllen sollen. Ähm, du kannst das speichern für zukünftige Bucher, äh, Buchungen. Du kannst dich äh, auf deinem Konto anmelden oder weiter als Gast fortfahren. Ich äh, nehme diese Option als Gast. Und dann hier steht der Preis und sagen wir weiter. Also hier, wenn wir weiter fortfahren, sollen wir natürlich noch unsere Daten dazu geben. Ähm, also unsere Adresse unsere andere Daten ähm, hier müssen wir schreiben Namen aller Reisenden also das ist zuerst mein Name und dann müssen wir bis fünf Personen noch wenn du dann zahlen möchtest mit dem PayPal das geht sehr schnell in paar oder wenn du mit der Kreditkarte fortfahren möchtest musst du ähm, deine Daten geben um, hier sind die Bonuspunkte, die du sammeln kannst. Also, wenn ich klicke zum Beispiel auf PayPal und wenn ich weiter klicke, es wird mir um, dann genau um, zu dem PayPal um, PayPal uh, führen und dann das geht ganz ganz schnell in zwei Klicks. Ganz am Ende dann bekommst du um, das. Du das prüfen und buchen kannst, also mit Paypal und dann bekommst du sofort Bestätigung. Bestätigung ähm, kannst du in deiner Deutsche Bahn App nutzen. Das ist wie ein QR-Code-Ticket. Kannst du auf E-Mail speichern oder äh, zur Sicherheit einfach das ausdrucken. Nicht zu vergessen, sehr wichtig, äh, den Ausweis äh, in, zu deiner Zugfahrt zu bringen. Ich wünsche dir eine schöne Reise und bis nächstes Mal.